Bei der Vollversammlung gibt es die großen Plenarveranstaltungen, die Gottesdienste, morgen am Sonntag das Stadion mit vielen tausend Leuten, aber es gibt auch kleine Gruppen. Wir haben hier eine Kleingruppe, eine sogenannte Village Group. Bettina Westfeld, was sind die Village Groups? Die Village Groups sind ein Zusammentreffen von so circa 20 bis 30 Personen. Ähm Sie sind so zusammengesetzt. Äh, bei uns ist der Fall, dass sie alle eine Sprache sprechen. Also wir sprechen hier alle Deutsch, aber wir sind eine ganz internationale Gruppe äh, von Chile bis Slowenien, äh, von Deutschland äh, bis nach Ungarn. Und wir haben hier die Möglichkeit, äh, Themen, die wir im Gottesdienst in den Andachten und vor allem auch im Plenum äh, bereits erörtert haben, nochmal im Detail äh, zu besprechen. Hier können alle zu Wort kommen. Äh, in dem Plenum mit 300 Personen können immer nur fünf bis zehn Menschen sprechen und ihre Meinung miteinander austauschen. Hier können wir das alle miteinander tun. Wir können auch Ideen sammeln für Resolutionen und für die Abschlussmessage. Das ist von großer Bedeutung für das Ergebnis unserer Vollversammlung. Vielen Dank.